Hallo, ich bin's wieder, euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt. Das riesige Gartenmöbelgeschäft mit dem riesigen Gartenstuhl vom Haus, sage ich ja jedes Mal, ne? man das da nicht verwechselt, äh, wo ihr hin müsst. Also, ich wollte eine ganz kurze Geschichte nochmal machen mit ein äh, paar Tipps zum Schirmkauf. Also, wir haben ja ganz hochwertige Schirme von der Firma Doppler zum Beispiel, auch von der Firma Leslie Living, das sind Importschirme. Und jetzt gucken wir uns gerade mal schnell den Mittelstockschirm an, was man da beachten muss. Also, es gibt im Prinzip zwei Varianten. Das eine ist eben zum Kurbeln, das andere ist zum Hochschieben. Da kann man dann in der Mitte das Ganze hochschieben. Das sind die zwei Varianten, die wir so hauptsächlich haben. Stabiles Rohr, Alugestelle, hochwertige Stoffe. Ne, ein deutsches Produkt, deutscher Hersteller, Deutsch-Österreich, der eben äh, einen tollen Qualitätsstandard hat. Auch Ersatzteilverfügbarkeit sehr, sehr gut. Und da muss man einfach gucken, was ist für einen so das Richtige von der Bedienung her. Ist das die Kurbel oder drücke ich lieber hoch? Das kann man dann hier im Laden ausprobieren entscheiden. Von den Größen geht es im Prinzip los bei 2 Meter, über 2,50, 2,50 mal 2, 2,70 Durchmesser, 3,10 Meter, 3 3,20 manche noch bis 3,80 Meter, das ist so der Mittelfußbereich. Es gibt verschiedene Farben hierzu. Und was man dann eigentlich beachten muss, dass man eben ein richtiges Gewicht im Ständer drin hat. Ich sage mal so, bei 2,70 Meter sind es so, Etwa 40, 50 Kilo, bei 3,20 Meter auch so 50, kann man auch schon mal auf 70 Kilo gehen, sodass man einen gewissen Sicherheitsbereich hat. Zusätzlich sollte man immer eine richtige Schutzhülle, Gewebeschutzhülle dazu nehmen, atmungsaktiv, damit einfach der Stoff und alles ein bisschen geschützter ist. Und wie gesagt, hier im Geschäft zeigt man alles, es ist nicht so kompliziert. Wir haben sehr, sehr viel Ware da noch. Und äh, beim Mittelstockschirm sind es einfach diese zwei Hauptvarianten, die wir so haben. Okay, wenn Fragen sind im Vorfeld oder sonst irgendwas, natürlich haben wir das komplette Zubehör hier. Wir haben ganz, ganz viele äh, Zubehörprodukte auch, äh, was, was Ständer, was Balkonbefestigungen, was Rollständer, genau rollbare Ständer, auch mit Griff und so weiter. Das haben wir aktuell alles lagernd. Und es geht sehr schnell in der Saison und von der Lieferfähigkeit weiß man auch alles nicht mehr. Wartet nicht so lang, wir freuen uns auf dich. Okay, tschüss.